Andi, die Fronie und ich, wir waren wieder in Osttirol unterwegs bei der Mission Outdoor von Sport2000 und da haben wir die unterschiedlichsten Jacken und Hosen angehabt. Und immer wenn ich so äh, diese Produktbezeichnungen gesehen habe, äh, ist das Thema Nachhaltigkeit ganz oben bei den Unternehmen. Äh, trübt mich der Eindruck oder ist es wirklich so, dass die Outdoor-Industrie, die Sportartikelindustrie, der Modeindustrie weit voraus ist. Ja, das stimmt. Also die Autobranche beschäftigt sich ja schon seit Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Da macht ja auch irgendwo Sinn. Es gibt viele Siegel. Ähm, ja, der Kunde muss sich natürlich zurechtfinden. Mhm. Eine ganz einfache Frage: Soll ich überhaupt nachhaltige Produkte kaufen oder kann ich auch andere kaufen? Ja, unbedingt. Also ich denke, jeder ist in der Verantwortung, ein nachhaltiges Produkt zu kaufen. Ähm, es ist schwierig, sich zu orientieren. Ich denke mal, man kann sich orientieren. Es gibt verschiedene Zertifizierungen, unter anderem dieses Blue Sein-Zertifikat oder eben der grüne Knopf, aber auch das Screenshape-Label von VD. Man kann einfach relativ einfach erkennen, welches Produkt nachhaltig produziert ist. Andi, du hast gerade die Hand auf der VD-Jacke. Kann man sagen, dass der Outdoor-Konzern das VD in Sachen Nachhaltigkeit führend ist? Absolut. Also VD ist ja seit vielen, vielen Jahren in diesem Thema zu Hause. Ist sicherlich auch einer der wichtigsten Partner für uns im Outdoor-Bereich, was die Nachhaltigkeit betrifft. Hier leicht zu erkennen an diesem Green Shape Siegel. Mhm. Alle Produkte von VD, die nachhaltig gefertigt sind, führen dieses Zeichen. Also ich denke mal an die 100 Prozent kommt man fast dran. Mhm. Hier mit der Jacke wirklich ein multifunktionelles Produkt, das das ganze Jahr getragen werden kann. Egal ob das jetzt ein warmer Frühlingstag ist, mit, mit vielleicht Regenschauern angekündigt oder ein kalter Wintertag. Ich habe hier eine Innenjacke mit eingesteppt, die kann man rausnehmen. Auch hier die Innenjacke besteht aus recycelten Materialien, mhm. ja, also sehr, sehr multifunktionell. Egal ob du eine leichte Wanderung vorhast oder auch mal in der Stadt spazieren gehst. Mhm. Meine Frau schickt mich immer in den Unverpacktladen, damit ich wirklich auf das Thema Umweltschutz eingehe, auf das Thema Klimaschutz. Kommen die Leute auch zu dir und sagen, wir wollen jetzt eine Wanderjacke, eine Freizeitjacke haben oder sagen die wirklich, wir wollen bewusst nachhaltig kaufen? Ja, also es nimmt ganz klar zu. Also es gibt sehr, sehr viele Leute, die bewusst nachhaltig einkaufen. Es fällt natürlich auch der eine oder andere Lieferant durch. V.D. ist natürlich da ein absoluter Liebling unserer Kunden. Weil VD einfach, wie gesagt, seit Jahren für das Thema Nachhaltigkeit steht. Also man kann mit einem sehr ruhigen Gewissen alle Produkte kaufen. Wie gesagt, immer bezeichnen an diesem Green Shape Siegel. Ich habe aber auch gelesen, dass VD nach wie vor in Asien produziert. Aber geht es überhaupt überein? In Asien fair produzieren, ist es überhaupt möglich? Ja, das ist möglich. Die ganzen Standards sind ja überwacht durch verschiedene Zertifizierungen, wie eben fairwehr oder eben BlueSign. Mhm. Es wird ja nicht nur die, die Materialien werden angeschaut, sondern eben auch das Thema, wie wird mit Mitarbeit umgegangen, wie sind die Löhne bezahlt, wie sind die Lieferketten. Also auch hier wird wirklich von A bis Z komplett darauf geachtet. Mhm. Früher galt ja immer der Spruch, entweder nachhaltig oder schick, schrägstrich stylisch. Kann V.D. können die Autohersteller nachhaltig schick? Ja, absolut. Also V.D. ist absolut äh, das beste Beispiel. V.D. hat ja sowohl technische Produkte, wirklich für den Kletterer, für den Berggeher, aber natürlich auch eine sehr, sehr schicke Freizeitkollektion. Da gehört auch dieser Mantel, dieser Kurzmantel mit dazu. Anni, also. ich habe nachgelesen, dass es im Hause V.D. jetzt eine neue Sache gibt, Trust Traced. Ich kann damit gar nichts anfangen. Kannst du mir bitte erklären, um was ja, es da geht? Ja, ja, ja, ist jetzt äh, neu. Es ist äh, sehr innovativ. Mhm. Äh, du kannst im Endeffekt als Endverbraucher, als Konsument, deinen gekauften Artikel nachverfolgen in der Produktion. Also sprich, wo wurde das Teil gefertigt? Mhm. Mit welcher Zertifizierung ist das Modell ausgestattet? Und somit dann vielleicht auch wiederum mehr Informationen über deinen ja, Fingerprint, sage ich mal, äh, mhm. ja, dir anzeigen. Das heißt, VD ist... Äh Transparenz äh, pur und somit ja. Gläsern. Also mehr Kunden- und Bedienerfreundlichkeit und ja. geht eigentlich gar nicht. Nee, geht nicht. Also die machen wirklich die Türen auf. Jeder kann sich informieren, wo kommt das Zeug her, wie ist es gefertigt, wie nachhaltig ist es produziert, aus welchen Materialien besteht es. Und das ist das, was den Kunden interessiert und auch wichtig ist. Andi, letzte und abschließende Frage für mich. Was würdest du mir in Sachen Nachhaltigkeit unbedingt mit auf den Weg geben wollen? Ja, also im Endeffekt Egal wo auf der Welt produziert wird, es muss fair und nachhaltig äh, passieren. Schaut die Siegel an, mhm. ja, um einfach mit einem ruhigen Gewissen einzukaufen und für die nächsten Generationen gerüstet zu sein. Das ist ein perfektes Schlusswort. Ganz lieben Dank an die.